Ey, ganz im Ernst, das regt mich gerade so auf. Ich hab doch diese Scheißfische. Hallo. Mann, ey, was ist denn das? Ich hab deine Scheißfische. Das ist wohl die verplanteste Folge. Keine Ahnung. <lacht> Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge Skyborns. Heute wollte ich euch mal was ganz krasses zeigen. Gucken wir mal hier lang. Ach, ein Geschenk von Lord Jonas und Beep Beep Bim A Dream, okay. Und jetzt schauen wir hier mal rein, das ist echt zu krank. Das ist einfach zu krank. Einmal die Köpfe von den beiden. Haue ich auf jeden Fall noch an eine Wand dran. Ich werde auf jeden Fall noch so eine Wand oder keine Ahnung was ich da genau bauen werde, aber dort könnt ihr auf jeden Fall auch hingehangen werden. Auf jeden Fall gibt es hier denn zu kranke Sachen. Soulstones haben die mir geschenkt, ein OP-Schwert. Alter Schwede! Ersten Platz noch dreimal ne zweimal den dritten Platz, zweimal den zweiten Platz. Oppo flies, ne Potion, ey. Full Boss, Gott, alter Schwede. Hier auch noch mal eine Picke, Spawner, Arcan. Oh, hier kann ich sogar noch die Rüstung so nennen, wie ich will, glaube ich, ne Custom. Ja, da kann ich einen bestimmten Namen und Boss Prefix. Das ist viel zu geil. Jetzt habe ich Boss, oder? Wo oh, sehe ich denn das? Ich nur andere sehen, ne? Okay, schade. Egal, heute wollte ich was ganz Bestimmtes machen, auf jeden Fall Dankeschön an euch beiden. Ihr könnt mir mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ich die Rüstung benutzen soll oder halt nicht. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Okay, gehe ich erstmal ans Spawn. So, dann muss ich glaube ich zum Markt. Ich weiß nicht, ob es hier lang geht. Doch, hier geht's es lang. Kann man eigentlich jetzt Markt eingeben? Also markt Market. Ey, das geht halt echt. Man kann sich zum Markt teleportieren. Also an die Leute, die es nicht wissen, ihr könnt Market eingeben und dann könnt ihr euch zum Markt teleportieren. Sehr nice. Hier müssen wir auf jeden Fall langlaufen. Auf jeden Fall müssen wir die Banker-Challenge heute machen, wenn wir es schaffen. Und die Challenge hier. Und zwar die Fischer-Challenge. So. Was müssen wir denn Schönes dafür machen? Challenge. So. Fischer Challenge. Okay, okay, okay. Das machen wir. Wir brauchen auf jeden Fall Sticks und Fäden. Die Fäden kaufen wir mal einfach hier. So. Ich glaube, ein Stack reicht, oder? Ja, ein Stack. Dann gehen wir noch nach Hause. wo Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Holz farmen. Oder haben wir genug Holz? Könnte sogar passen. Und wir haben mal ein paar Sticks. Wie viele Stacks waren das? Da stand irgendwas. Challenge 8 Stacks. Ja, kann man auch ein bisschen übertreiben, ne? Also ganz im Ernst: 8 Stacks, Sticks. Also ganz im Ernst. Was ist denn hier los? So langt das hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich brauche noch mehr Holz. Gehen wir mal hier hin. Wie machen wir das jetzt? Ähm, ich glaube. Yeah. hä, wie soll man das jetzt machen? Ja, hallo? Ah, okay, Left-Tick. Okay. So, alles reiner. Nächste Challenge. Okay, Challenge. halten, Ingots. Okay. Blind. Eisenblöcke, was macht das für einen Sinn? 16 Flint, kann man das hier auch kaufen? Ich glaube hier bei dem, ihr könnt es glaube ich hier, ne, bei dem Miner könnt ihr es glaube ich kaufen. Ja, ich kaufe einfach mal ein Stack, dann kaufe ich noch Eisen, zwei Stacks einfach. Ich kann man ja auch irgendwie craften, aber ich kann glaube ich Workbench machen als Savage, Workbench, BW. Ah, nur auf meiner Insel, dann gehe ich einfach kurz go Brazen. So, ähm, I'm Rel Relax, ich werde garantiert nicht jeden einladen auf meine Insel, das tut mir leid, aber da wird nichts Gutes bei rauskommen. Das wissen wir, weißt du selber. Oh yeah, und ich hab's, es glaube ich fertig, ne? Habe ich jetzt fertig? Ne. Okay, okay, okay, okay. Dann gehe ich hier Scope Raising. Dann werde ich jetzt erstmal kurz angeln. Ich habe ja auch schon schön Wasser. Kann man das hier auf jeden Fall gut. Sehen wir uns wahrscheinlich denn gleich wieder. Dann wirft man es ein. Okay, 16 Sekunden. Boah, das wird immer länger. Okay, 16 Sekunden. Ja, okay, okay. Müssen wir warten. Ja, ich würde sagen, dann spüre ich das jetzt mal ein bisschen vor. Das ist ein bisschen langweilig jetzt die ganze Zeit einfach nur das Fischen zu sehen. Also bis gleich. So, Leute. Oh, das ist ein super Skydrop. Aber ich habe keine Zeit, weil ich gerade die Fischer-Challenge da mache. Leider, leider. Aber ich habe jetzt die 10 Fische gefangen. Hoffen wir mal. Hä? Hallo? Hallo? Hä, hey, warum geht's denn nicht? Hm, ne, oh cool. ich bin mit 10, ich Hä? Ist es irgendwie verbuggt jetzt gerade oder bin ich zu doof? Ich habe doch zehn Fische. Ich habe doch zehn Hä, hallo? Muss ich mit dem darauf klicken auf den Typen? Ah, jetzt wurde ich für spam gekickt. Hä, hey, warum geht denn das nicht? Bin ich zu doof? Hä? <lacht> hey, ganz im Ernst. Das regt mich gerade so auf. Ich hab doch diese scheiß Fische. Hallo? Mann, ey, was ist denn das? Ich hab deine scheiß Fische. Alter, bin ich doof. Ich muss vorne raufdrücken. Kakao, <lacht> was ich habe viel zu lange kein Skybones gespielt. Man sieht es einfach. Genau, Eisen. Okay, Eisen muss ich auch kaufen. Shop bei dem Miner am Stack sollte reichen. Wie viele Wassereimer wollte der Kollege 32? ja, Kann man mal machen, würde ich sagen. Gehen hier hinten hin zu dem Typen. Ey, das dauert ja echt lange, diese Challenge. Ich dachte, es geht so. Zack, zack. Hat man die Challenge fertig? Ja, aber nee. Aber nee. So, jetzt vorne drauf drücken. Ich habe dazu gelernt. Und ist auch instant. Ja, sehr gut. Sag nicht. Warte mal. Sind das nix. äh nix. <lacht> sind es nicht 32? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, 27. 8, 29, 30, 31, 32. Das sind 32. Also wen wird denn verarschen? Das ist 34, dann. Scheiß. Bin ich behämmert? Oh mein Gott. Ich weine gleich. Bild, guck äh, mal, ich soll was bauen und ich denke, ich soll das hier hinbringen. Woher weiß er, wenn, dass ich das gebaut habe? Also wie funktioniert das bitte? Wie soll das funktionieren? Also verstehen tue ich es nicht, aber egal, ich baue jetzt hier das Ding hier hin. Und kann es ja einfach wieder abreißen, also. So, dann haue ich das hier hin. jetzt alles sein, wenn es jetzt nicht geht, dann Rage quitte ich erstmal, so, gehen wir zu dem Typen, ey äh, die Challenge dauert 5000 Jahre, also wenn man so doof ist wie ich und nicht Bild lesen kann, danke, dass es geklappt hat, Okay, jetzt, go pay of old man, Fischer adapt, bring the chef, das ich muss jetzt einen Kuchen machen. Sagt nicht, dass ich einen Kuchen craften ähm, muss. Oder backen. Wie auch immer. Seit wann kann man Sachen auf dem Markt droppen? Wann geht das denn? Okay. Wusste ich jetzt nicht, aber gut. Einen Kuchen. Einen Kuchen, ah, den kann ich doch einfach kaufen, oder? Also. Soll ich den jetzt hier hinbringen? Kuchen. Ja, das passt. Oh nein, Emerald Block brauche ich auch noch. Und geben ihm die schönen Sachen. Hallo? Kann ich ihm die so einfach geben? Kann ich die so geben? Kollege? Hi? Hä? Äh? Hallo? <lacht> nein! <lacht> nein! Okay. Ich bin auch ein bisschen doof Ich droppe hier einfach da rein Okay, ich kaufe mir jetzt einfach vom Wizard ein Magnet Ich bin so doof, wirklich <lacht> Man kann das nicht einsammeln Kann ich das auch noch reindroppen? Na ja gut, das war nicht die Challenge Dann gehen wir nochmal nach Hause Das ist wohl die verplanteste Folge Keine Ahnung Überhaupt Geht ja nicht. Zwei Dinger. Ich hab jetzt zwei Emerald Blöcke, oder? Ja. Challenge, okay. Ich verzweifle langsam. Langsam verzweifle ich. Ey, ich heule. Ich hier wieder machen müssen. Ich heule. Ey, wirklich. Ich wette, hier ab die Facepalmen over 9000. Wirklich. Junge. Was mach ich denn? Okay, ich hab's fertig, Mann. Endlich, ich hab's fertig. Ich hab's einfach fertig. Level 16. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen soll. Kritik ist auch immer gerne gesehen. Also, tschüss. Tschü. Und nächstes Mal machen wir uns an die Banker Challenge und gehen bis in die New Warzone. Tschüss.